Ich habe einen Tipp, was Sie tun könnten, wenn Ihr Partner eine Wut auf sich selbst hat, weil ihm ein Missgeschick passiert ist. Nehmen wir an, Sie hätten Mitleid mit Ihrem Lebensgefährten, auch wenn Sie der Geschädigte seines Fehlers sind. Dann könnte es gut sein, dass Ihr Partner eines Tages Sie beruhigt, wenn Ihnen ein Missgeschick auf seine Kosten passiert. Natürlich ist das keine Garantie, aber sehen Sie ein Risiko darin, es auszuprobieren?